Hey, mein Name ist Max. Ich habe ein Auslandssemester an der Curtin universität in Perth, Australien verbracht und ich erzähle jetzt einfach mal was über meine Erfahrungen und was ich in der Zeit so alles erlebt habe. Was habe ich so für Erfahrungen gesammelt? Australien sind sehr freundlich und offen für Europäer, aber trinken wir gerne ein. Ich habe dort echt einiges gelernt, unitechnisch, aber auch für mich persönlich und ich würde auch ehrlich sagen, dass es mich im Leben weitergebracht hat, menschlich, aber auch fürs Englisch sprechen. Ja, was war mein bester Moment? Ich muss ehrlich sagen, mein bester Moment würde ich sagen, war mein 22. Geburtstag, der am Ende des Auslandssemesters war. Da kamen einfach alle Freunde, mit denen ich halt während des Semesters zu tun hatte zusammen ich konnte mal trinken, ich konnte Verlieben verabschieden und wir hatten einfach eine tolle Zeit, einen tollen Abend. Nachdem das Auslandssemester vorbei war, also die Uni, bin ich mit einem Kollegen. Darüber sind wir für fünf Tage nach Sydney geflogen, haben dort auch die Stadt erkundet. Dann ging es weiter auf die Nordinsel von Neuseeland, wo wir eineinhalb Monate einfach nur durchgefahren sind und gecampt haben. Und von dort aus, als grüner Abschluss, sind wir nach Byron Bay zum Surfen geflogen. Ich bin echt gut rumgekommen mit dem Auslandssemester und äh, war eine tolle Zeit. Was würde ich euch allen raten, die ihr Auslandssemester in Perth verbringen wollen? Also, es ist teuer, also für Unterhaltungs- und Lebenskosten. Ähm, die Uni ist ein bisschen mehr zu tun als auf der Makro, aber das passt alles. Ihr werdet eine tolle Zeit haben und ich kann euch das wirklich nur als Herz legen. Geht nach Australien. Und als letzter Punkt... Wie ist es hier zu Hause zu sein? Es ist natürlich schön, wieder Freunde, Familie wieder zu sehen. Aber ich vermisse echt alle dort, also von dort, die ich da getroffen habe, weil wir sind echt über die Zeit eine Familie geworden. Ich kann euch allen nur ermutigen, macht ein Auslandssemester. Müsst ihr jetzt nicht nach Australien geht, macht es einfach. Ihr werdet eine tolle Zeit haben, ihr werdet Erfahrungen sammeln und im Endeffekt, am Ende werdet ihr sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Und ja, der Boss ist berg, sage ich mal, in Deutschland, ne? Das kommt an.